Unser Schicksal offenbart sich im Schmerz. Ich habe dich vorhin gesehen und gedacht, ob es nicht Zeit für die nächste Phase wäre. Was passiert eigentlich mit denen, die nicht rein sind? Komm auf den ewigen Müllberg. Du willst schon auch, dass es richtig gut wird, oder? Frust zu ehren. Frust. Ich bin Staub, Schleim, gekratzt. Ich bin gekommen, die Welt von der Reinheit zu befreien. Es wird die größte Show, die Sie je gesehen haben. Wie eine Schlange legst du Haut um Haut ab, um zu wachsen. Erst die alte Welt, danach Siegfried, deinem Bruder, und jetzt alle anderen.